Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Eintopf aus äh, einem Topf. Ja klar, wo sonst kommt der Name her. Wir machen heute Topf, und ähm, Graupen das ist ja sowas, was ich eigentlich sehr gerne mag, aber das zu Hause irgendwie viel zu selten mache. Ja, warum eigentlich? Weiß ich nicht, weil so viel Arbeit ist es nicht. Ich habe mir das Rezept durchgelesen, es sieht echt einfach aus und ähm, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich glaube das wird auch schmecken. Wir machen heute die vegetarische Variante davon. Ihr könnt das ganze auch, da werde ich euch nachher nochmal sagen mit äh, Fleisch machen. Tafelspitz zum Beispiel kann man da wunderbar mitkochen, so ein bisschen zerpflücken. Werde ich euch aber nachher nochmal sagen von uns oder von mir hier heute gibt es die Vegetarische Variante. Wir beginnen, indem wir 50 Gramm Zwiebel in unserem Mixtop zerkleinern. Und ihr wisst, 5,5 ist die Faustregel für Zwiebel zerkleinern. Dann etwas Öl dazu, 20 Gramm. Perfekt. Und das Ganze jetzt drei Minuten erhitzen, ne, die äh, Zwiebeln quasi andünsten. Ich mache das immer in der Varoma Stufe, weil es dann ein bisschen schneller geht. Geschwindigkeit 1 reicht vollkommen aus und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So unsere Zwiebeln sind schön angedünstet. Ich habe am Anfang vergessen die nach unten zu äh, Schieben. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch. Das sind jetzt etwa nur zwei Drittel angedünstet. Macht aber nichts. Als nächstes haben wir 100 Gramm Karotten. Die habe ich jetzt schon mal ein bisschen kleiner geschnitten, damit der Kessel nicht so viel Arbeit hat. Und 300 Gramm Kartoffeln. Die werden jetzt 10 Sekunden Stufe 4 zerkleinert. So, die haben jetzt so eine schöne äh, Eintopfkonsistenz, sage ich mal. Ja, ich zeige euch das mal, so sollte das aussehen. Jo, perfekt. Das nächste, was jetzt kommt, ist unser ja, fast schon legendärer Suppengrundstock. Ähm, den haben wir selber gemacht oder machen wir auch immer selber. Ich mache das zu Hause auch. Wenn ihr nicht wissen solltet, wie das funktioniert, dann schaut mal in unseren Kanal. Da beschreibe ich das ganz genau. Ansonsten auch gerne im Wunderkesselforum. Da findet ihr auch noch Varianten für diesen Suppengrundstock. Ich nehme jetzt deswegen Suppengrundstock und zwar ja, gute 2 Esslöffel. Man könnte natürlich auch Fleisch, äh, das heißt Fleischbrühe, ja, also Brühwürfel für Fleischbrühe nehmen. Aber ich mache ja die vegetarische Variante. Deswegen Suppengrundstock. Etwas Salz ungefähr einen Teelöffel mal. Ja. Nachsalzen kann man immer. Ja, das war so der Leitkochspruch meiner Mutter. Ja. Nachsalzen kann man immer. So Prise Pfeffer dazu. Dann haben wir 100 Gramm Perlgrauben. Da könnt ihr feine nehmen. Ihr könnt auch wie ich aber mittlere nehmen. Die sind ebenfalls für den Eintopf geeignet und 1.200 Milliliter Wasser die ich jetzt hoffentlich verschüttungs, verschüttungsfrei hier hineingieße. Ein paar Tröpfchen gehen immer daneben. Immer gehen da ein paar Tropfen daneben, das ist ja schrecklich. So jetzt kommt der Deckel drauf und das Ganze wird 25 Minuten jetzt gekocht auf 100 Grad im Linkslauf Stufe 1. Linkslauf deswegen, damit die Graupen und das ganze andere Zeug nicht zerstört wird. Wenn ihr diesen Perlgraupeneintopf jetzt mit ja, zum Beispiel Suppenfleisch oder noch besser natürlich mit Tafelspitz machen wollt, ist jetzt auch der Moment wo ihr den Tafelspitz oder die Tafelspitzstücke dann entsprechend da reinmacht. Tafelspitz sollte man vorbestellen. Sonst steht man nämlich beim Metzger und sagt, ich hätte gern Tafelspitzen, dann sagt er, gibt keinen und dann sagt man, okay, dann mache ich die vegetarische Variante, wie ich heute. Ist halt so. So, ich bin ja mal sehr gespannt ähm, generell wie unser Graupeneintopf wird, denn das ist ja, deswegen macht man das wahrscheinlich auch so selten, immer relativ viel Arbeit. So Kraupen waschen und, und kochen und dann nicht mehr kochen und hier und da und, so und jenes. Aber jetzt kommt zuerst bevor wir das essen können ein zweiter Arbeitsschritt. Wir brauchen Erbsen. Das sind äh, Tiefkühlerbsen. Die habe ich so äh, ja, mehr oder weniger äh, auftauen lassen schon. Die sind noch nicht ganz aufgetaut. Das sind 200 Gramm. Die kommen jetzt noch oben drauf und dann lassen wir das ganze nochmal 10 Minuten im Linkslauf kochen und dann schauen wir mal. Dann wird abgeschmeckt und dann gegessen. Ich bin sehr gespannt wie das wird. Ich habe schon mal den Teller rausgestellt und die Suppenkelle. Ich bin sehr gespannt, denn ich kriege Hunger. Ja ich bin echt hungrig. Also ich esse ja eh viel hier, aber immer so ein bisschen nur und das ist das erste Gericht das wir jetzt heute machen. Ich hab Hunger. <lacht> ähm, ja schauen wir mal ob das äh, nicht zu, wie soll ich sagen, äh, schlotzig geworden ist. Ja, so wie Graupensuppe eigentlich nicht sein sollte. Vielleicht muss man die auch noch mal ein bisschen abschmecken. Also es sieht schon mal gut aus. Ja, ähm, ich finde wenn es jetzt noch schmeckt, dann haben wir was gesundes gemacht. Mmh. Also auf jeden Fall müssen wir da nochmal abschmecken. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Vielleicht äh, nochmal ein bisschen Pfeffer, äh, Salz vielleicht noch rein. Vielleicht auch ein paar frische Kräuterchen. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Aber an sich finde ich die Konsistenz jetzt gerade von den Kraupen nicht schlecht. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, weil wir die ja jetzt einfach wirklich reingekippt haben ohne diese übliche Vorbereitung. Wir haben aber auch lang genug gekocht. Ich mag das. Das ist ähm, wie gesagt noch ein bisschen, bisschen nachwürzen. So ist noch ein bisschen läppsch. Ja. Äh, ich sag's jetzt wie es ist. Ein Schuss Maggi rein. Ja, Kann man machen. Ja, einfach ein Schuss Maggi rein oder andere Würzsoße ähnlicher Bauart. Ähm, ich kann mir das auch wirklich sehr gut vorstellen noch mit, mit Tafelspitz drin oder mit, mit, mit Suppenfleisch. Ähm, so ist es aber auch sehr sehr lecker. Bisschen nachwürzen ja, mit äh, entsprechenden Würzmitteln und dann passt das sehr gut. Also bis dahin sage ich guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und hier ist das Glöckchen das ihr anklicken müsst damit ihr informiert werdet denn wir senden hier regelmäßig die besten Rezepte aus dem Wunderkessel. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit!